Chatkontrolle, das ist wieder das neueste Instrument, was sich die EU ausgedacht hat, insbesondere die Kommission, um gegen ein Grundrecht zu verstoßen, nämlich das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Es soll ermöglichen, dass alle deine privaten Nachrichten durchsucht werden nach Bildern, nach äh, entsprechenden Äußerungen, die dafür dann sorgen, dass man dich als verdächtig einstufen kann und entsprechend polizeilich gegen dich vorgehen Beeinflusst werden kann man dadurch in verschiedensten Lebensbereichen. Sei es, dass man sich geistlichen Beistand sucht und dabei vertraulich dann mit einem Pfarrer oder einem Priester kommuniziert. Sei es, dass man medizinisch notwendige Fotos, beispielsweise von Geschlechtsteilen, mit seinem Arzt austauscht. Sei es äh, tatsächlich so, wie wir es äh, teilweise auch in der Politik tun, äh, über äh, potenzielle Mitglieder äh, zu reden, die Anträge gestellt haben. Das alles äh, passiert natürlich nicht in der Öffentlichkeit, weil es äh, eben DSGVO-konform gemacht werden muss, sondern das passiert in Chats, die dann äh, durchleuchtet werden können, um zu gucken, was wird dort tatsächlich äh, geredet. Und in der Schweiz führt das zu 87 Prozent Fehlinformationen für die Polizei. Das heißt, der große Strohhaufen, aus dem Informationen gesammelt werden, wird nur größer, aber die Nadel zu finden wird immer kleiner. Ich bin dagegen, weil es eben ein Verstoß ist gegen die DSGVO, weil es ein Verstoß ist gegen die freiheitlichen Grundrechte. So etwas darf nicht zugelassen werden. Unter chatkontrolle.de findest du viele weitere Informationen und verlinkte Petitionen, die dafür sorgen sollen, dass eben dieses Vorhaben der EU-Kommission noch gestoppt werden kann.